Jo Leute, Vlog Nummer 4. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute ist wieder Matchday gegen Heroic. Aktuell Platz 1 gelistete Team der Welt. Bleibt dran, checkt's aus. Oder sag mal so, und auf geht's. Und auf geht's? Ja. Das ist doch, das ist doch das was sagen wir doch nicht. Und auf geht's? Ja, oder irgendwas anderes. Viel Spaß beim Vlog. Und los geht's. Viel Spaß beim Vlog und los geht's? Ja. Viel Spaß beim Vlog und... Und auf geht's? Moin <lacht> Moin. Müssen wir wieder stehen hier? Ja, müsst ihr <lacht> mit jetzt, okay. also, alle dabei? Ja, erzähl mal Komm, ein Kommt und fährt in die Bar, sagt der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? Ja. Jungs. Also hm? weißt du, kannst du so Grenzirpen einspielen? Ja. Den muss ich mir immer mal erzählen, ne? Ja, ey, ihr seid wir angekommen, dachte ich, wenn wir hier stehen und wieder umsonst hier stehen müssen, obwohl wir uns schon einspielen könnten, erzähl diesen Witz. Mees mir auf jeden Fall Mies Grinch. Mies Grinch besser. Ich hab den Witz auch nicht gehört. Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Ach, so zu jung. Guck mal, jetzt Quilch ist richtig böse. <lacht> so verstanden? Nö. So. Pferd ein langes Gesicht hat, so von Natur aus. Du fragst so ja, ja so wenn von die Natur, Natur aus ist. abgefuckt aussieht, warum schließt du so ein langes Gesicht? Aber das Pferd hat halt ein langes Gesicht. Ja, okay. Stuhl-Check. <lacht> okay, okay. Ich vermisse Backfurt, Alter. Du bist verrückt, Wir picken das zwei, ist okay? Ja, okay. Egal. Hey. Wie ist es over oh. oh, was war der, Alter? Was ist das? Du hast drei Picken. Wir haben Oh. Big Ben. Dann auch das. Red ben. Vertical. The Road Pick, The engine. The Band Nuke, The The oh, nice and Okay, luck. Wir haben wir haben ja so gebaut. Ja, die spielen ihre schlechtesten Maps, ne? Ja. Also, er sagt so Hello Football Team. Der <lacht> hat so richtig gelacht, das war immer er. Es sagt nichts aus, wenn wir den b lurk töten. Es kann trotzdem noch einer in der Mitte kommen oder den mitte töten. Solche ja. Sachen. Und ansonsten, ich hab so. Oho. Fenster, hart, mein Oberteil. Ja, und wenn es würde, ich den 1,9, Alter. 1,9. Ich steh nicht viel besser. Ja und? Ich den <lacht> 1,9, das ist doch verhützig. Ja, okay. Showdown, ich habe nur Showdown gehört. Showdown, das habe ich gehört. Denk dran, was wichtig sein wird: absoluter, sehr komplizierter und klarer Ansagen. ja? Eigentlich nicht klar, oder? Still up, otherwise it's just wasted. Gabby, that's a very cool double opening. He tries oh. to set it up, but more pistols are coming out for big. Season with the double kill. And Katie and now all of the pressure on him. He hasn't found the kit yet, so It's no, no, no. no! no! going Wait, did they, they know. They know that this is going to be a rush coming in from Heroic. It's just a matter of the time. No more needs to be thrown, so it's all down to the mechanics. 10 second defusion is shaded. That's not going to be good enough. Up all right, oh, I was wait, for a second. No. Oh. 0.28. Can they do anything on the CT side? A four man push to the middle. Searson. Oh, the counter flash is amazing. And the cleanup is even better. Three headshots for Searson. Echt? Single-Digit-Penzel, ja. mach dir keine Sorge. Benny, kurzer Zwischenstand. Sieht so gut aus. Alle, nicht, alles ist unmöglich, nicht nur so unmöglich. Wir haben auch gerade gar keinen Spaß beim Spiel, weißt du? ist gerade zwang, so wir müssen arbeiten gehen, weißt du? Aber hey, das ist ein Privileg, Alter, ja, dass wir hier arbeiten müssen. Okay? So müssen wir das hier. Komm, ja, so, jetzt geht das besser schön los. okay? okay? Passiert, aber es ist lustig, auch mal zu kassieren. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen mit Spaß aber kassieren. Wir haben halt mit Zwang kassiert und ja. das ist nicht so gut. Und wie weißt du? meinte, war ein bisschen auch zu hektisch. Wenn wir das gleich machen auf Engine haben wir sowieso keine Chance. Aber wir werden jetzt mit einer neuen Map, mit neuem Start und ja, Sache gehen. Wir können alle spielen, die haben keine Ahnung. Genau. Die respektieren uns null, die schießen uns auch. Egal, ob sie off guard sind, mit einem Fuß hier, die, wir schießen schlecht. Wenn wir uns ein bisschen Respekt zurückholen, okay. Können wir auf Read spielen, Aber im Moment ist es wieder, alle Reads, die wir haben, kann man wegschmeißen, weil die, Rest, die, die lachen gerade über uns. Ist so. Die denken, alter, guck mal, wie die die Runden throwen. Und wie gewinnen wir das wieder? Indem wir einen guten Start hinlegen, stabiles CS spielen, ja. wo die merken, scheiße, die haben gute Kommunikation, ja, die haben giftige Kommunikation, nur so kommen wir wieder weg. Äh, vor die Smoke zu werfen. Das heißt, die Smoke fadet bei 35 bis 32, ja? je nachdem, Manchmal brauchen die ein bisschen länger. Und die Donuts fehlt immer ein. Mach Kette raus. Nee. Ich hab Rauch rausgemacht jetzt. Ich schwör dann geht rein. Soll ich lieber fragen, wer bei gegen die Wand geschossen hat? Und jetzt ist. Aber immer. Ich glaube, wenn du uns die Frage stellst, das würdest du beantworten. Kito. Jetzt kann man nichts mehr für sie tun. Jetzt müssen wir abliefern. Okay, <lacht> Yeah. Let's go, yeah. Run right out, and here's yeah, at the donut position. That's something that they have to get past. It's going to be a peak. Good oh, oh, flick, though. He's so quick when he's fast. Oh, oh, oh. There we go. What? Oh. Trade Vision Man! That is some expert play from Searson. They tested him, and he survived. It. Oh Come on, Goodeve. Nine! Catch up, boys. Nine! Hit the ball. High Searson's a Jew it. He is so godlike when he's in this mode. Nade will take care of Tessus and now Krimball had to follow up where Searson left off. Already getting the one there, but time is swiftly going to be running out. Good spray down. He takes Katie in, but has no idea where Stown is, and he's low on health. He yes! hey! Nice job. Nice, yes. <laughs> Come Komm yes. we give gewinnen jede runner! Das war's das war's, das, war's, das, war's, das war's, das war's. die zwei Runden, die wir easy. Wir sind besser hinten. Die sind dran jetzt gerade, das die, die hinten nichts. Die hinten jetzt. Jetzt sind wir doch einfach. Leute. 100% win -win -win. Echt, ja. ey, weil wir aber auch gut gehitet haben haben. So, gerade im Zehnten. Mal gucken, was wir gelernt haben. Da ja, ja, so nix halt. Ja, ja. Du hast richtig gefickt, Gerhard. Genau so, Alter. Genau so hab ich's mir vorgestellt, wie man einen Donut spielt. Alter. Let's go! Best Angel Team? Genau ja. so, Mann. Genau so habe ich mir vorgestellt. Du hast richtig geil, brave gespielt. Und immer weiter, immer weiter, Alter. Ja. Für geil gemacht, man. Viele wichtige Runden. Hey, Josef, klar. ab jetzt ich musst du anfangen ja. mitzuschreiben. Ja, aber ich bin Boiler. Hey, ja, du bist Boiler. Ja, und dann gehen wir raus. Ja, genau. Du das, ja, das, das ja, genau. Du ja, ich auch. mach ich so mach Banane, dann mach ja. Ja, ich... Da weißt du doch mach ich schon was zu tun. Ja. So nach viel Gesicht, ja. viele ja. x so wie du eben gemacht hast. Ja, sehr gut. Super. Fucking nice, man. Fucking nice. Egal, Mann. Egal, Mann. Komm.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 Jo Leute, wir sind am Ende von Teil 4 aus Kopenhagen. Damit sind wir auch alles abgeschlossen. War auch ein gutes Spiel. Wir werden heute da nichts mehr analysieren können, weil wir die ähm, Breakrooms nicht mehr haben. Wir hatten jetzt gerade noch ein sehr leckeres team dinner im Steakhouse hier in Kopenhagen. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel, wo es dann morgen früh schon Richtung Berlin geht, wo wir genau ungefähr 7 Stunden Aufenthalt haben werden. Und dann geht's ab nach Katowice. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ihr den alten Vlog noch nicht geguckt habt oder die anderen alten Vlogs unten, in den Kist Kästchen und wir sehen uns in Katowice.